Hallo alle zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie von Ihrem Handy, Tablet oder einem anderen Computer aus auf Ihren PK zugreifen können. Sehen Sie, wie Sie Ihren PK über das Internet von Ihrem Handy oder PK aus mit dem Google Chrome Browser ansteuern können. Es gibt verschiedene Möglichkeiten mit Tools von Lead-Anbietern wie TeamViewer oder wenn es auf einen PK zugreifen. Wenn Sie jedoch Google Chrome installiert haben, können Sie den Fernzugriff über Ihren Browser und die Chrome Remote Desktop-Erweiterung einrichten. Die Anwendung ermöglicht Ihnen die zeitlich unbegrenzte Nutzung von Remote Access und ist völlig kostenlos. Und anheblich davon, ob Sie mit Windows, OS X oder Linux arbeiten, können Sie überall dort, wo Sie den Chrome Browser und seine Erweiterung installieren können, den Remote-PK-Zugriff von Ihrem Handy aus einrichten. Bevor Sie den Chrome Remote Desktop installieren können, müssen Sie sich bei Ihrem Google-Konto im Browser anmelden, um die Anwendung vollständig nutzen zu können. Sobald Sie angemeldet sind, konfigurieren Sie die Fernbedienung, die Sie stören möchten. Öffnen Sie dazu Ihren Browser und rufen Sie die fernzugriff Klicken Sie hier im Fenster Fernzugriff Einstellungen auf das blaue Symbol Download. Und dann im nächsten Fenster des Online-Shops Home, -Home Remote Desktop installieren. Erweiterung installieren, installieren, akzeptieren und installieren. Gehen Sie im nächsten Fenster einen Computernamen ein und drücken Sie weiter. Der nächste Schritt besteht darin, eine PIN für den Zugang zu diesem PK festzulegen. Der Code muss mindestens sechs Ziffern haben und muss erneut bestätigt werden. Das war's. Jetzt können Sie von Ihrem Handy oder einem anderen PK aus eine Verbindung zu diesem PK herstellen. Dieser Computer bleibt jederzeit zugänglich, wenn er eingeschaltet ist und der Home-Browser läuft. Wenn Chrome so eingestellt ist, dass er bei Systemstart automatisch gestartet wird, ist er jederzeit verfügbar, wenn der Computer wach ist. Um sicherzustellen, dass die Verbindung nicht unterbrochen wird, müssen Sie die Energieverwaltungseinstellungen des Computers so konfigurieren, dass das System nicht in den Ruhezustand versetzt wird, wenn der Bildschirm ausgeschaltet wird. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen,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 Sobald Ihr Hostcomputer computer in Verbindungen eingerichtet ist, müssen Sie nur noch die remote app aus dem Play Market oder Apple Store herunterladen und installieren, um eine Verbindung von Ihrem Handy aus herzustellen. Nach dem Start sehen Sie den Computer, von den Sie den Zugriff eingerichtet haben, im Fenster der App. Tippen Sie einfach darauf und geben Sie die PIN ein, die Sie zuvor angerichtet haben verbinden. Anschließend wird der Computer Desktop auf dem Bildschirm Ihres Handys angezeigt. So können Sie dann auf dem Desktop navigieren, indem Sie einfach mit dem Finger über das Smartphone Display streichen, einen Bildlauf durchführen oder den Bildschirm zoomen. Wenn Sie in der Android-App von oberem Rand des Bildschirms nach unten wischen, öffnet sich ein Bedienfeld, über das Sie in den Trackpad-Modus wechseln können, indem Sie mit einem Finger einen Linksklick oder mit zwei Fingern einen Rechtsklick ausführen können. Öffnen Sie die Tastatur zur Texteingabe, indem Sie auf die drei Punkte klicken, um ein Menü mit zusätzlichen Funktionen zu öffnen. Senden Sie eine Tastenkombination Storage L plus passen Sie die Größe des Desktops an dem Handybildschirm an und trennen Sie die Verbindung mit dem Computer. Um von einem anderen PK aus eine Verbindung zu diesem Computer herzustellen, öffnen Sie Ihren Google Chrome Browser und rufen Sie die Remote Desktop Website auf. Sie müssen sich beim Chrome mit demselben Google Konto anmelden, das Sie auch auf dem Hostsystem verwendet haben und keine zusätzlichen Anwendungen oder Erweiterungen installieren. Sobald Sie dem Link folgen, sehen Sie den PK, auf dem der Fernzugriff eingerichtet ist. Um eine Verbindung herzustellen, klicken Sie darauf und geben den PIN-Code ein. Nachdem Sie den Code eingegeben haben, gehen Sie den Desktop des entfernten Computers auf den Bildschirm. Hier können Sie auch auf dem Bildschirm navigieren, Anwendungen ausführen und so weiter. Alle Funktionen sind so verfügbar, als ob Sie an diesem PK arbeiten würden. Ein Feld an der Seite des Bildschirms bietet Optionen zum Konfigurieren der Anzeige und zum Senden von Befehlen, all den oder Per, Ser. Dadurch wird auch die Zwischenablage zwischen den Computern synchronisiert, sodass der einfach kopiert und eingefügt werden kann. Übertragen Sie Dateien indem Sie auf Download klicken und um Sie auf einen Remote-PK zu übertragen oder auf herunterladen, um Sie auf diesem Gerät zu empfangen. Dann öffnet sich der Explorer und eine Datei auf einem der PKs auswählen. Und um Fernverbindungen zu deaktivieren, löschen Sie die Erweiterung einfach aus Ihrem Browser. Klicken Sie auf das Symbol Erweiterungen, dann auf die drei Punkte gegenüber von Remote Desktop und auf von Chrome Entfernen. Oder deinstallieren Sie die Anwendung über die Systemeinstellungen. Einstellungen. Anwendungen. Deinstallieren. Es ist auch möglich, sich mit dem PK eines anderen Benutzers zu verbinden, um zum Beispiel aus der Ferne Unterstützung bei der Systemeinrichtung oder der Installation und Konfiguration von Software zu erhalten. Für eine solche Verbindung muss der Benutzer, mit dem sie eine Verbindung erstellen möchten, die Chrome Remote Desktop Komponenten installiert haben. Dann muss er über den Link oder durch Klicken auf die Erweiterungsfläche Chrome Remote Desktop zur Seite für den Fernzugriff wechseln. Öffnen Sie im sich öffnende Fenster den Abschnitt Remote Support. Klicken Sie auf diese Registerkarte auf, Code generieren und senden Sie ihn dann an denjenigen, der die Verbindung zum PK herstellt. Der Code ist 5 Minuten lang gültig. In dieser Zeit sollten Sie Zeit haben, ihn zu senden und der andere Benutzer wird sich anmelden und eine Verbindung herstellen. Um dies zu tun, auf dem anderen PK im Browser aus der Registerkarte Remote Support geben Sie den Code in diesem Feld und klicken Sie auf Connect. Der Benutzer wird benachrichtigt, dass eine Verbindung zu seinem PK hergestellt wird und kann die Verbindung entweder zulassen oder ablehnen, sodass niemand ohne Seitezustimmung eine Verbindung zu Ihrem PK herstellen kann. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie Freunden oder Verwandten aus der Ferne bei der Einrichtung Ihres PKs helfen. Um die Sitzung zu beenden, klicken Sie auf Zugang schließen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Chrome Remote Desktop trotz einiger Erschränkungen im Vergleich zu ähnlichen äh, kommerziellen Produkten eine sichere, einfach einzurichtende und zu verwendende Option ist, die ohne Abstürze oder Zeitbeschränkungen funktioniert.